Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Puppe mit Zucker. Ihr fragt euch vielleicht, wieso wir hier in diesem Hauptmenü sind. Bevor ich loslege mit Pokémon Schwert, wie ihr seht, habe ich Pokémon Schild, Home und Schwert hier drauf. Und viele andere Spiele, an denen ich vielleicht später mal arbeite. Wie auch immer, hier geht's heute darum, immer so ein bisschen... Falls ihr auf was Lust habt, dann schreibt es einfach. Das werde ich auf sicher mal noch machen, Igman. Da habe ich irgendwann aufgehört. Ja. Wie auch immer, ähm, ich habe pers persönlich Pokémon Shield gespielt, alle DLC mit Release-Daten, sobald es rauskam, habe ich es gespielt, durchgespielt, habe eigentlich alles gemacht, was ich kann, und habe ich mich jetzt entschieden, Pokémon Schwert doch noch zu holen, zum einen wegen den Legendaries natürlich, zum anderen aber auch, einen Moment, so, kurz mal das Headset drunter zum anderen aber auch, weil ich das aufnehmen wollte tatsächlich noch, und ich könnte mir einfach einen zweiten Account machen, das wäre ja kein Problem, ginge, aber ich habe gefunden, ja, nee, ich hole mir Shared, Schwert wegen den Legendaries. Und damit ich die Editionsexklusiven noch besser rüberkriege rüber danach. Denn, ich zeige euch das ganz kurz, Home ist, was ich gerade dran arbeite. Ich hocke an einem Living Dex, aber darum geht es gar nicht. Währenddem ich durch Home durchswitche und bis ich mein Living Dex zeige, erkläre ich euch, was ich mit Pokémon Schwert vorhabe. Denn ein normales Let's Play seit Sonne the Mond ist sehr einfach geworden. Und deswegen habe ich gefunden, nee, ich mache das anders. Und zwar werden wir das in Nuzlocke-Style machen. Nicht genau eine Nuzlocke-Challenge. So, hier ist mein Living Dex. Ich switch da mal ein bisschen durch. Wenn ihr was seht, das ich vergessen habe, dann schreibt es mir bitte. <lacht> Dürft ihr gerne machen. Äh, wie auch immer, nee. Aber ich, wenn ich auf eine Route komme, ist das erste Pokémon, das rumfliegt, wild oder rumläuft, wird gefangen... Zusätzlich aber noch das erste Pokémon, das mir als Random Encounter im Gras oder im Wasser auftaucht. Ich darf dabei aussuchen, ob Gras oder Wasser. Alle anderen muss ich bekämpfen, ich darf nicht fliehen. Das Ganze wird auf folgend gespielt, also nicht auf Wechsel, das heißt, wenn der Gegner was reinschickt, darf ich nicht vorhin auswechseln. Da fehlt mir noch Porygon 2, das weiß ich. Ähm, Legendaries darf ich nicht benutzen, ich werde die Legendaries fangen, aber nicht benutzen. Uh, und ja, das wäre wär's eigentlich und wenn ich verkacke mittendrin, dann wird halt neu gestartet, wie eine Nasslock ist. Dino Raids werde ich machen, Dino Pokémon werde ich fangen, aber ich darf sie nicht benutzen. Da kommen Event-Pokémon rein, die muss ich noch gucken, wie ich die krieg. Ich glaube Kumpel hat die legit. Ähm, aber wie auch immer, Dino werde ich machen, die Dino Pokémon werde ich fangen für Missionen. Ich darf aber keine Dino Pokémon benutzen, weil sonst habe ich einfach unbegrenzt Zugang zu Dino -Rates. und das finde ich echt uncool. Deswegen würde ich da aussteigen bei deinen Raids. So, das wäre es auch schon, dass mein Leben. Ah, ich sehe gerade, der ist falsch. So. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, legen wir einfach los. Die Regeln werdet ihr unten nochmal kurz finden in der Beschreibung für jede Folge, wenn ihr die nachlesen wollt. Ansonsten legen wir jetzt einfach los mit Pokémon Schwert. Ich wollte gerade Schild sagen. Ja, Pokémon Schwert. Inklusive DLC. Im Naslog-Style. Und ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Projekt gehen wird. Kleine Info dazu, ich werde auf Deutsch spielen. Mein linker Controller zieht momentan ein bisschen hoch. Das kann sein, dass er plötzlich links einfach so durchskippt, mal random. Meistens hilft es, wenn ich dann draufklicke oder nach unten lösche, dann geht es wieder weg. Ich werde mir Ende Monat einen Pro Controller holen. Dann ist das Problem hoffentlich mal vorbei. Ich spiele weiblich und ich mag diesen Charakter sehr hier. Und zu guter Letzt meinte ich ziemlich sicher, ich darf nicht das Popel spielen, weil ich das wollte. Genau. Das heißt, wir werden hier einfach als Adi spielen wieder. So. Ja, klingt doch gut. Ich glaube, der Sinn von einem Nuzlocke ist normalerweise auch, dass man jedem Pokémon einen Namen gibt für persönlichere Bindung. Das ist eigentlich ganz cool. Würde ich dann auch halt so machen müssen. Auch wenn ich mega schlecht bin mit Spitznamen, leider. Ah ja, eine Regel noch, äh, Pokémon, die sich durch Tausch entwickeln. Wenn ich sie im Team habe, habe ich einfach Pech gehabt, weil ich mache keinen Tausch. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau diese, um diese Pokémon geht es hier. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Da was. Ob in den Tiefen des Meeren, des, den Weiten des Himmels oder den Haushäuserklüften der Stadt. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen einfach miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe euch ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Gala präsentieren. Es ist Zeit für deinen Schaukampf unseres Champs, Delion. Ich muss schon sagen, die Szene sieht schon recht geil aus. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Delion der Unschlagbare. Das hättest du wohl gerne. Ich verliere nie. Glurak Dynamax. Und auch dieses Phänomen, also dieses Dynamax, hat wieder am Anfang sehr viel Hass bekommen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich zugeben. Ich mag die Mechanik. Auch wenn ich mega cool fand mit Bibo und Simsela, aber Dynamax ist voll legit eigentlich. Voll legitim. Aber ich sollte vielleicht noch das Wichtigste an der Nasslog erklären, falls jemand das nicht weiß ist. Wenn ein Pokémon stirbt, wird es freigelassen. Beziehungsweise ich schmeiße es in eine Bank, damit ich noch damit... Äh äh, Missionen machen kann, viel mehr Cash und Items und so im Hintergrund, aber das Pokémon darf nicht weiter benutzt werden. Und es ist tatsächlich so, wenn ich keine Pokémon mehr habe, dann lösche ich meinen Spiel schon von neu an. Ganz einfach. Hallo, ich bin's. Ist jemand zu Hause? Hey Adi, was hast du denn da? Ist es ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine glurak pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Alia abholen. Das Match kann sie sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt an Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. Ja genau, das war jetzt gerade nicht beabsichtigt. der ist einfach nach oben gelaufen. Ähm, ist ein bisschen doof, aber ich habe mir jetzt diesen Monat das hier geholt und so. Und nächsten Monat gibt es dann... Du schnappst hier den alten Beutel deiner Mama. Dann gibt es gibt's dann den Pro Controller und vielleicht noch Smash mal endlich. <lacht> mal schauen. Ich werde mein Design eh noch ändern. Ich finde, ich dem Schild recht cool aus. Mit dem x ja, das kenne ich schon. Das werde ich jetzt nicht extra nochmal erklären. Ich kann mit X-Menü aufmachen, habe hier alles, was ich brauche. Kann mit Plus auf die Karte zugreifen, fast immer, manchmal geht es nicht. So sieht die Karte aus. Es sieht einiges größer aus, als es ist, das könnt ihr mir glauben. Außer dieses Areal hier. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Die Routen sind ja relativ klar gekennzeichnet. Route 1, Route 2. Route 2 ist nochmal hier. Da seht ihr e Route 2. Diese ganzen Gebiete hier nehme ich als jeweils eine Route, weil es gibt nur 10 Routen. Also jedes dieser Gebiete gibt mir noch eine extra 2 Pokémon eigentlich. Ich werde am Anfang nur die Pokémon, die aus Random Encounter in Gräsern auftauchen, holen. Weil die großen sind meistens stärker, als ich am Anfang fangen kann. Also könnte ich die gar nicht fangen. Da das dann allerdings sehr viele Pokémon sind, würde ich mir dazu die Challenge geben, wenn ich ein Pokémon töte, dann ist diese Route für mich vorbei. Mal vorerst. Das sind die Regeln, eigentlich ziemlich basic, wenn ich verkacke, kann ich mir überlegen, ob ich die Regeln nochmal anpasse, wenn ich merke, ja, oh, das war jetzt me mega schwer, dann würde ich es nochmal anders machen, aber ansonsten wären das die Regeln, nach denen ich spiele. Das heißt natürlich, Beleber, Top-Beleber und so sind komplett useless, weil ich keine wiederbeleber haben darf. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du natürlich damit natürlich Fein raus. Sorry, ich muss noch kurz was trinken. Schau mal dann, Wolli, was macht es denn da? Es rumst gegen eine Tür. Lass mal schön den Zaun in Ruhe, der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit den Pokémon dort ist nicht zu spaßen. <lacht> Hoffentlich hat es das Begriffen, aber jetzt zu uns, Adi. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. So, sehr angenehm. Wir können von Anfang an rennen. Das finde ich super. Und ich mag das Setting hier doch recht stark. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen alten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ja, das kommt alles in diesem Menü danach vor. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal kurz unseren ersten Save-File. Einfach damit ich mal gespeichert habe. Da seht ihr halt das Datum und alles jetzt, aber ist egal. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hop. Oh, und Adi ist auch dabei, wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Delion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine ungeduld, Hop. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Ah, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hop. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Adi? Das müssen wir unbedingt ändern Komm, Lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ich sag Brassperience, so halt Eng Englisch mehr, aber ich glaube, das ist auch richtig. Oh, Moment, Moment, Moment, Moment. Äh, damit komme ich gar nicht klar. Ich mag das nicht. Nein, das muss, das muss schneller sein. Die dürfen drin sein. Ich habe gesagt, nicht wechseln. Ich guck mal ganz kurz. Spitznamen muss ich machen. Die Kamera ist Gut.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 Das heißt natürlich in erster Linie, dass wir keine Dynamax-Version spielen werden von Pokémon, da ich die Dynaraid-Pokémon nicht nutzen werde. Was aber nicht heißt, dass wir nicht Dynamaxen dürfen, natürlich. Alles stark, klar, dann los. Aber pass auf, dass du dem Hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, schreien da lauter wieder Pokémon rum. Ich habe zum Glück mein Wolli... <köhnt> Sorry. Falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg von Hohen Gras. Ah ja, und die Challenge, die Nuzlocke, beginnt natürlich erst, sobald ich Pokebälle habe. Das heißt, im ersten Run, wenn ich hier zum ersten Mal durchlaufen müsste später, dann würde ich natürlich trotzdem normal spielen müssen. Geht das schon? Ja. Die Deleon-Pose. Oh, ich sehe schon einen Glurak. Raspberry, ja, ja, Champ Delion ist wieder hier. Was für ein Empfang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich, Delion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass sie mich eines Tages zum Kampf herausfordern, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glur ist sehr mächtig, das ist wahr, aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer und euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Hey, Bruderherz. Ah, hopp. Wenn das nicht mal mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen. Mann, du bist groß geworden. Das sind gut 3 cm mehr. Gut geraten. Deinen Blick geht wirklich nichts, aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende paar Augen? Halt, sag nichts. Hopp, hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Adi sein. Ich bin Delion da. Delion, der amtierende Champion, somit der allerbeste Trainer, Galars. Meine Fans nennen mich deshalb auch Delion, so unschlagbar. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Kluak-Fan. Genug gequatscht, jetzt zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hoppt in seiner wetterin immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen egenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: It's Jam Time. Alright. Ja, ähm, mir fällt gerade ein, die Liga ist ja ein Turnier, ein Top 8. Und da würde ich dann die nasslock regel aussetzen. Einfach mal so nebenbei. Und am Ende der Main-Storyline kriegen wir einen Glurak, äh, geschenkt von Delion. Das würde ich auch mit reinnehmen dürfen und so. Geschenkte Pokémon dürfen mit rein. Ist einfach so. Wir kriegen mehr als eins geschenkt. Tauschen darf ich nicht. Das ist einfach so. Basic-Regel, tauschen geht nicht. Jetzt spannt du sich irgendwie auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Die andere Idee wäre natürlich gewesen, äh, ein Wonder Trade Team. Und nur mit diesem Wonder Trade Team die Story durchzuspielen und so. Könnte ich später immer noch machen. Ich habe die DLCs und alles für beide Generationen, also. Ich will, dass ich stark werde, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen, Zeigt den beiden, was in euch steckt. Ich habe meine Main-Story mit ihm durchgespielt. Ihn fand ich mega süß. Und er eigentlich auch, er ist cool. Äh, aber, ich sage das jetzt mal ganz basic, ich habe jetzt durch die Erfahrung in dieser Gen, weiß ich, dass Wasser-Pokémon eher rar sind. Und würde mich deswegen eher für Memeon entscheiden, jetzt mal am Anfang. Genug gespielt, komm bitte mal wieder her, obwohl alle drei natürlich mega süß sind. Würde ich mich dieses Mal, ich denke, für Jim Pepp entscheiden. Und ich nenne es Jimmy. Mit J. Mit CH? Äh, ah nicht für Chimpep, bin ich dumm. Jim Pepp wäre natürlich super gewesen damit. Ne, ne, wir nehmen... Memon. Oder? Nehme ich Memon? Gute Frage, ne? Ja, ich kann nicht schon wieder Chimpip nehmen. Chimpep ist cool. Weil Gortrom cool ist, aber... Ja, natürlich geben wir einen Spitznamen. Ich weiß nicht, wie er heißen soll. Einfach Quark. <lacht> Wobei, er ist ja eher ja... Seine Endentwicklung ist natürlich mehr so James-Bond-Style, deswegen bin ich da gerade am überlegen noch, wie ich den nenne. Aber ich glaube Quark ist ganz okay. Ich nenne ihn Quark. Ich wusste sonst nicht, wie. Jimmy hätte ich jetzt voll cool gefunden, aber ich habe mich fürs Wasser-Pokémon entschieden diesmal. Ah, du hast ja aus dem gesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Hoplo. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Das habe ich mir schon gedacht, Hopp. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Adi Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es irgendwann, so gut wie ich zu werden. Ah... Oh. Und du kommst mit mir, ein kleines Pokémon. Du und Klorak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So, es wird aber erstmal mal gegessen. Für euer Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Am nächsten Tag. Gibst du überhaupt? du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich werde ja kommt schon richtig gut miteinander aus. Und auch Bruderherz. Adi und Mermel haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön, gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander. gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du sie denn dabei an? Wenn hier jemand ein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Adi und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer, aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unseren Pokémon trainieren um mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht es aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Kampf deines Lebens? Ja. Klappt an euer Pokémon, schließt sie ins Herzen, sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. Zu so manchen Kämpfen auch gleich. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr in eurem Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Hm. Der startet einfach mal mit zwei Pokémon, ne? Wenn jetzt hier übrigens Memion stirbt, dann fange ich direkt schon mal neu an. Weil, ja, ist dann tot. Ist doof, ne? Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. das mit den... Aber mal kurz EP... das Level 6 lernt Aqua Knarre. Genau. Nicht so schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ja, das mit den wonder traits oder so kann ich dann später auch mal noch machen vielleicht. Mal schauen. Äh, die Idee ist ja wirklich, dass ich alles mache, inklusive den DLC 2 mit den Legendaries und so. Weißt du, wir waren schon bereit über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Ja, ganz schwer, ich weiß. Quark ist Level 7. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Bämme uns halt echt krass. Ja, ich weiß. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Und ein hart dich ausgelassen rausgelassen selbst mir gekämpft. Joa, vielleicht noch nicht jetzt, aber es ist okay. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich, mach ich sie erstmal wieder fit, sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Adi. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hobbs Rivalen wirst, damit ihr einander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier-Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zwar alles mehr wissen, über Pokémon aneignen. Von du, Adi. Ich frage vor. Ich schlage vor, ihr besorgt euch ein Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass ich der Trainer sowas brauche, und dann ist es auch so. Ich habe gleich ein Pokémon-Labor bei um einen Pokédex anzugreifen. Abzugreifen, Adi. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sage der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vollständig. Ich habe einen Living-Dex auf einem anderen Spielstand. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hop beginnt hier. Und den habe ich hochgenommen, um meinen Online-Living-Dex fertig zu machen. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Jo, dann machen wir das doch mal. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Adi? Ich probiere ein bisschen langsamer zu reden, dass ich nicht die ganze Zeit fehl... Äh, falsch lese. Oh nein, das Tor ist offen und das Volley ist spurlos verschwunden. Ja, Dorf, ne? Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, das ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Adi? Retten wir das Pokémon. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist hier Zutritt verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm Adi, jetzt wird reingeklotzt. Joa, dann gehen wir rein. Hallo, Wolli? Mist, wo ist das bloß hin? Oh Mann, jetzt verdicht sich ja auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Okay, eben. Regel Nummer 2 ist, ich darf auf keinen Fall flüchten. Und welche Regel es auch immer ist. Items sind allgemein erlaubt, nur halt äh, belieber nicht. Ja, ist nicht so schwer eigentlich, aber wird es noch schwer machen, denke ich. Ja, ich habe mir am Anfang schon überlegt, ob ich so ein bisschen Schwierigkeit reinbringen will und dann habe ich einfach Folgen gespielt und. Das macht es ein bisschen schwieriger, wenn man strategischer spielen muss. Aber ehrlich gesagt, jetzt hat er gerade hochgezogen. Toll. Ich wollte hier aqua machen eigentlich, aber okay. Ehrlich gesagt, ist Pokémon-Schwertschild ein bisschen schwieriger als Sonne einem Mond. Aber nicht viel. Was habe ich eigentlich... Ey. So. Was habe ich denn im Beutel eigentlich? So ein Trank? Drei Tränke habe ich, alles klar. Damit komme ich eine Zeit durch. Ja, Joy-Cons sind echt eine Katastrophe, die gehen so schnell kaputt. Ist eigentlich schade für das Produkt, aber naja. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Ich glaube, das sind Forest Random encounters So, am Anfang mal. Oh, jetzt haben wir schon Level 3, jetzt wird's aber recht schwer beim Gegner schon. Raffel habe ich für mein Pizarro-Raum-Team gezüchtet, und das sind Schlaraffel. Das ist voll cool. Ja, okay, dann mach halt klaps. Danke, Controller. Äh, weil Schlaraffel hat die Völlerei. Äh, nicht Völlerei. Völlerei habe ich auf Relaxo. Hat eine Fähigkeit, dass ich, wenn ich eine Bärre fresse, dann kriegt er auf jeden Fall 25% Heal. Unabhängig vom Effekt der Bärre. Beilung hat, ich mache mir riesige Sorgen im Volley. Das heißt, ich spiele ihn mit einer Bärre, die nur um 33% heilt. Und dann kriegt er nochmal 25% Heal. Oder sogar eine um 50 halt oder so, irgendwas um. Er heilt sich auf jeden Fall extrem hoch. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier raus ekeln. Was ist das? Schwert legendary. Das ist neu. Was zum die Attacke war völlig wirkungslos? Ich kann nicht fliehen, okay. Uff, oh, jetzt kann ich gar nicht mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Adi? Ich muss wohl noch mal. überhaupt nichts ein bisschen sieht man noch aber ganz ganz leicht okay ich bin ehrlich ich kann mich nicht mehr so genau an diese storyline erinnern deswegen bin ich auch ein bisschen erstaunt was passiert tatsächlich und das ist nicht gespielt aber ich bin ehrlich genug, wenn ich jetzt hier sage, ich kenne einen Teil, aber nicht alles. Hopp, Adi. Dalion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, vielleicht, du vielleicht, dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch hier gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Es hat sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Dem geht es gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, war ihr alle bewusstlos. Hört mal. Auch wenn das Ganze eine Rettungsstation war, ihr wisst, dass ihr den Wald halt nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment mal, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durchaus durch den Guch gehen. Die Attacken sind durchaus durchgegangen. Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Delion hat uns zwar keine kleine Standpanke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hop. Okay. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Ein standpeige pro Tag reicht Dicke. Wo ist meine Mom? Da ist meine Mom. Mem? Oh, oh, das war Mem. Oh, das ist ja mein süßes Memion. Ihr wolltet nach Brassbury, um auch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Dillin hat mir schon alles davon erzählt. Hier ein kleines Taschengeld für meine große Tochter. Kauf dir von dem Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch brauchst. Und kümmere dich gut um dein Memeon. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengend. Verlange ihm ja nicht zu viel ab. Und du, Memeon, pass mir gut auf meine Adi auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zuerst nach Brassbury, holen Pokebälle und danach gehe ich einmal in diesen Wald. komme ich nicht mal rein, okay. Dann gehe ich halt nur auf Route 1. Ah ja, Hopp ist ja wie... wie Tier, nicht Tier, nur... Ne, Tali. All 10 Meter will er was von dir. Okay, es geht los. Es ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Gems. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Hoplo trainieren. Wir treffen uns an einem Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Okay, da kommen wir nicht durch. Das heißt, ich würde zum Beispiel das Raffel kriegen, weil Raffel das erste sichtbar war. Und das zweite wäre dann ein Random-Encounter, der hier irgendwo im Gras auftaucht. Das war dumm. Ja, ne, keine Fluchtregel. Ich habe diese Zusatzregeln reingemacht übrigens, weil alle Pokémon EP kriegen im Kampf, deswegen... Ich level eh alle mit, ob ich jetzt flüchten darf oder nicht. Und ich werde ganz viel Geld für Shopping ausgeben, für Kleider und so. Irgendwann zeige ich euch nochmal meinen eigenen Charakter. Für PvP und so vielleicht mal. Gehen wir ein bisschen ins PvP rein. Ich habe noch keinen Velo. Okay, was gut ist an dieser Gen. Fick dich. Wir gehen nach... Oh, ah, wo die nervt. Ich komme nicht rein. Okay, dann gehen wir halt zuerst ins Labor. Damit kann ich online Sachen runterladen. Wie zum Beispiel die 8 Hool-Pikachus momentan. Äh. Ich hätte einen Code drin für einen Mauzi. Dynamax maus aber das, das ist nicht mehr legit. Das gibt's nicht mehr. Das war nur bis Januar 2020 und ich habe jetzt November 2020 fast. Du hast hier gefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich habe es nicht so mit Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich, würd ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs herumlosen Partner. Aber genug gequatscht, komm, lass uns reingehen. Oh. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolika zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich das nicht kriege, weil ich mag das nicht so. Es ist irgendwie süß und irgendwie finde ich es doof, weil es einfach ein voltenso so abplatscht ist. Ja. Delion, was für dich diesmal hier? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendwelchen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas.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 Und trotzdem hat sie ihn wohl die. Okay. Äh, freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sanya, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Adi, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du dir ein paar Tipps mit auf dem Weg geben? Ich würde das weiter gebraucht. Ciao. Sonst noch irgendwelche Wünsche daher? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du ist ja auch ein Smart Rotom. Hey, Rotom. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktion. Das finde ich voll cool, dass sie nach einem rotum deck aus Gen 7 gibt es dieses Smart Rotom. Ich, ich mag diese Umsetzung davon irgendwie. Was halt dafür gesorgt, dass man Rotom nicht mehr als Legendary sehen kann. Oder als Event-Pokémon. Ich weiß nicht, was Rotom war. Aber auf jeden Fall kann man Rotom jetzt wild fangen, züchten. Und die sechs Formen alle gleichzeitig haben, was ich im Living Dex habe. Also Rotom wurde eigentlich von der Legendary-Liste ziemlich runtergenommen deswegen. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Delio natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi. Na, sieh mal einen an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun aus dem Pokédex auf deinem Smart um zu installieren. Du erhältst einen Pokédex. Ja, ich brauche ein Tutorial einfach nicht. Ich habe das Tutorial nie geschaut, ehrlich gesagt. Ach ja, der Pokédex ist übrigens Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Ja, das machen wir dann nächste Folge, würde ich sagen mich noch ein bisschen um, was haben wir hier? Pflanzen, finde ich gut. Kluak. Ach so, die Diner-Version. Wie groß es ist und so. Gibt es da nicht das Problem? MadPad hat das doch mal recherchiert, dass wenn man allein schon der Weiterentwicklung bräuchte, so viele Atome. Wenn man zum Beispiel Garad Carpeter und Garados entwickelt, hat er als Beispiel genannt. Äh, dass man dabei ein schwarzes Loch erzeugen würde und die ganze Welt vernichtet. Und dasselbe wäre doch mit Dynamax von der Größe her. Eigentlich. Ja, egal. Also ich beende mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich bei diesem Projekt. Ich finde es ganz cool eigentlich, die Idee. Und ich wusste nicht, wie ich sonst Pokémon-Schwertschild ein bisschen interessant gestalten wollte konnte, weil ich die normalen Playthroughs hier einfach langweilig finde, für mich auch gerade. Ja, mal schauen, wie schnell das geht. Ich muss hier noch Assassin's Creed nebenbei rendern und ich habe jetzt einfach so viele ab 18 Titel gemacht in letzter Zeit mit Call of Duty, mit Assassin's Creed, mit allem. Da fand ich mal mein Pokémon in der Zwischenzeit wieder voll easy. Also, ja, danke und bis zum nächsten Mal. Cheerio!